Herzlich willkommen bei diesem Video Tutorial vom Fansystem, wo es heute darum geht, wie du deine eigene Facebook Seite und vor allen Dingen auch die deines Wettbewerbers aus Marketing Sicht analysierst und so auch ständig verbessern kannst. Qualitatives Kundenwachstum mit System. Der Marketingkanal von und mit Christian Seigwasser. Mein Name ist Christian Seigwasser. Und ich zeige dir jetzt einmal, wie du genau weißt, warum deine Facebook-Seite entweder gut ankommt oder nicht so gut. Und vor allen Dingen, was die Vorteile deines Wettbewerbers sind, von dem du sehr viel lernen kannst und auf dich übernehmen kannst. Denn du kannst nicht nur deine eigene Facebook-Seite perfekt analysieren, sondern dir auch am besten ein Vorbild schaffen von einem Wettbewerber, von einem Vorbild, wo du hin möchtest. Und ich würde vorschlagen, wir schauen uns das gleich einmal direkt in der Praxis an. Das ist unsere eigene Facebook-Seite. Das heißt also die Facebook-Seite vom Fansystem. Und wie komme ich jetzt zu den Standardstatistiken von Facebook? Erstens, ich klicke hier oben, sehen wir das, auf Statistiken. Und dann werden mir die Standardstatistiken von Facebook angezeigt. Das ist allerdings schon sehr, also das ist schon sehr attraktiv, allerdings aus meiner Sicht noch nicht ganz so aussagekräftig. Es gibt ein weiteres sehr cooles Tool, was wir gratis nutzen können, was unsere Facebook-Seite sehr, sehr genau analysiert und wir vor allem auch unsere Wettbewerber dort eingeben können und das zeige ich euch einmal jetzt. Und zwar ist das der Likealizer. Findest du auch unter likealizer.com. Am Ende blende ich dir die Adresse nochmal genau ein. So, und dort werden zum Beispiel Punkte vergeben. Das heißt, auf einer Skala von 1 bis 100, in welchem Ranking stehst du? Wir stehen mit unserer Seite Fansystem mit 65 Punkten im oberen Segment da. 65 könnte man sagen, oh, da ist noch viel Luft nach oben. Ist es auch. Allerdings, sage ich dir ganz ehrlich, selbst Großunternehmen schaffen es häufig nur auf 50, 60 oder nur 70 Punkte. Zeige ich euch gleich einmal. Daher ist 65 glaube ich schon gar kein so schlechtes Ranking, wenn man sich das gleich mal im Verhältnis der Wettbewerber anschaut. Was sagt uns dieses System aber? Du gibst bei Like Likealyzer einfach deine Facebook-Seite ein oder von einer anderen Seite, die du analysiert haben möchtest. Und dann wird dir sofort so eine Auswertung gefahren. Heißt, du siehst dort hier grüne Haken, was alles toll ist, siehst allerdings auch rote Kreuze, wo festgestellt wird, Mensch, da könnte noch ein bisschen mehr Potenzial nach oben sein. Und dazu scrollen wir einfach einmal weiter runter, gucken uns das hier mal genauer an. Likes 1,379 pro Post, das ist schon sehr, sehr gut. Das heißt also im Verhältnis zu denen die Fans sind, besser gesagt. Dann Likes Wachstum 1,92 das könnte besser sein, aber da arbeiten wir auch gerade dran. Dann das Engagement liegt bei fast 10 hervorragend ist das fast. Was sind die Arten des Posts? Und sowas zeigt auch sofort, hast du organische Fans? Hast du wirkliche Fans oder sind das zugekaufte Fans zum Beispiel? Manche sorgen ja dafür, die Hauptsache es ist eine Riesenzahl an Fans auf der Seite, was dir am Ende aber nicht so viel bringt, denn die sind wenig aktiv. Oder du musst es jedes Mal neu bezahlen und das bringt dir nichts. Denn was wollen wir? Wir wollen ja Kunden damit gewinnen mit einer Facebook-Fanpage, mit einer Business-Seite. Aus meiner Sicht zumindest. Und deswegen bin ich mit ein paar weniger Fans viel zufriedener, wenn die Seite dafür sehr gut performt. Anstatt irgendwie 20, 30, 40, 50.000 Fans zu haben, die aber alle eigentlich überhaupt gar keine Zielgruppenpersonen sind. So, dann sehen wir hier so ein paar Sachen. Likes, Kommentare, Shares pro Post, 14 und so weiter. Alles mögliche, Hashtags werden verwendet, ja, manche Sachen sind nicht so toll. Die Länge des Posts zwischen 100 und 500 Zeichen, da sollte ich vielleicht ein bisschen mehr schreiben. Und sowas gibt mir immer wieder Aufschluss, was kann ich verbessern, was kann ich optimieren. Schauen wir uns jetzt einmal ganz kurz uns eine andere Seite an, und zwar die eines großen Vorbildes von mir. Und zwar ist das die von Richard Branson, Virgin, einem der größten Unternehmer weltweit. Und er hat einen eigenen Marketingkanal, wo ich sage, ist ein Riesenvorbild für mich. Allerdings auch nur 58 Punkte in der Bewertung, obwohl dieser Mensch sogar alle zwei Stunden postet und einen sehr, sehr guten chronologischen Rhythmus da drin hat. Aber auch dort werden gewisse Sachen einfach nicht so ähm, gut bewertet. Und wir schauen uns das einmal genauer an. Heißt, wir scrollen auch hier einmal runter. Wir sehen hier zum Beispiel, wie der Engagementgrad ist. Klar, bei so großen Unternehmen wird der weniger. Hier haben wir nur noch 0,32 Prozent. Wenn wir einmal zurückgucken auf unsere, da war dieser Engagementgrad bei fast 10 Prozent. Heißt also, hier haben wir natürlich schon ein viel passiveres Publikum. Die werden dort mehr Bescheid, anstatt mit den Unternehmen zu arbeiten. Aber das ist auch eine normale Entwicklung vom kleineren Unternehmen zu einem größeren Global Player. So, auch hier die Länge der Post eigentlich so ähnlich wie bei uns. Ist auch, kommt nicht von ungefähr, ist auch ein Vorbild von uns. Was wir hier allerdings sehen, ist natürlich ähnliche Marken vom Like-Ranking. Er ist auf Platz 609. Da habe ich noch erheblichen Wachstumsbedarf. Aber man sollte sich ja auch Ziele setzen. Die Frage ist nur, wie sieht deine Seite aus? Ich würde dir folgenden Tipp geben. Gib einfach mal deine Seite oben ein und... Vor allen Dingen auch die von Unternehmen, wo du sagst, boah, an denen orientiere ich mich, die sind cool. Und dann kannst du dich einfach mal ins Verhältnis packen. Schau dir dann einfach auch mal Posts von denen an. Wie performen die? Wie gut sind die? Wo wird geliked? Wo nicht? Aus meiner Sicht kann man sehr, sehr viel lernen, wenn man sich mal mit sich selber näher beschäftigt, sich mal kritisch hinterfragt. Und solche Tools wie der Likealizer helfen einem da erheblich bei, viel, viel effektiver beim Posten zu werden was du unbedingt beachten solltest. Ich fasse noch einmal zusammen. Erstens, am besten ist es, deine eigene Seite zu analysieren. Das würde ich dir als Tipp geben. Das heißt, damit du überhaupt weißt, was machst du. Viele tappen einfach so im Dunkeln und wissen überhaupt gar nicht, außer ein paar Gefällt-mir-Angaben und ein paar Kommentare, wie gut kommt das Ganze eigentlich an? Wie steht das im Verhältnis zu anderen? Denn das ist ja auch immer ein wichtiger Grad. Wie stehst du im Verhältnis zu deinen Wettbewerbern? Dann zweitens den Wettbewerb analysieren. Ich bin nicht der Meinung, dass wir uns die ganze Zeit auf den Wettbewerb konzentrieren sollten. Aber mal zu wissen, in welchem Ranking stehe ich denn überhaupt? Das ist schon sehr interessant. Jeder Spitzensportler will doch wissen, im Verhältnis zu anderen Leistungssportlern, wie schnell rennt er die 100 Meter in wie viel Sekunden und so weiter. Und das sollte man schon wissen, damit man überhaupt weiß, wie gut oder wie schlecht bin ich. Und drittens, Vorbilder beobachten. Heißt also, es gibt Wettbewerber, es gibt auch Vorbilder. Das müssen gar keine Unternehmen sein aus deiner Branche. Das könnten vielleicht auch Fremden, branchenfremde Unternehmen sein. Aber einfach mal schauen, was machen die wirklich anders? Wie ist da die Interaktion? Wo haben sie viel bessere Points als du? Und schon kann deine Seite viel, viel besser und optimierter werden, ohne dass du wahrscheinlich mehr Zeit zu investieren brauchst. Sich einfach nur mal Gedanken dazu zu machen, was funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut. Als letzten Punkt gebe ich dir noch die Domainadresse mit. Und zwar www.likeleiser.com. Auf likeleiser.com dort kannst du deine Seite und die deines Wettbewerbes analysieren. Geh dort einfach mal drauf und schaust dir genauer an. Ich kann dir nur sagen, wenn du mal ein bisschen über den Tellerrand hinausschaust, nicht einfach nur immer bei dir bist, einfach nur das machst, was du gewohnt bist, sondern dort mal ganz objektiv rangehst einmal zu checken, wo stehe ich überhaupt und aber auch zu schauen, was machen andere vielleicht besser, was machen andere auch irgendwo marketingmäßig relevanter, dann bist du schon auf einem sehr, sehr guten Weg, dein Kundenwachstumssystem immer skalierbarer zu machen, immer größer zu machen und damit aber auch qualitativere Kunden zu gewinnen. Denn es geht ja nicht immer nur darum, endlos zu wachsen in der Menge. Viele wollen auch einfach nur mehr Qualität in ihrem Kundenkreis erzeugen. Und das können wir auch damit erreichen. Und dafür ist der Likealizer aus meiner Sicht ein sehr gelungenes und sehr wichtiges Tool. Wenn dich das interessiert hat und vor allen Dingen du auch schauen möchtest, welche anderen Möglichkeiten rund um das Thema Marketing gibt es noch, die dich die im Grunde auch gar nichts kosten, dann empfehle ich dir zum einen, diesen Kanal unbedingt zu abonnieren, denn dort findest du viele, zahlreiche Videos rund um das Thema Marketing mit System. Auf dem anderen Button für mehr Infos, dort findest du übrigens weitere Podcasts, Downloads, Best Practice, Erfahrungsberichte und Artikel rund um das Thema qualitatives Kundenwachstum mit System. Am besten einfach mal auf die Seite gehen www.kundenwachstum.de und dich dort einfach mal umschauen. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg bei deinem Kundenwachstum mit System, dein Christian Seigwasser.